Ich möchte euch heute zeigen, wie man Zinseszinsen berechnen kann. Dazu folgendes Beispiel. Herr Hans Wustmüller legt 10.000 Euro bei einer Bank an, die ihm 2% Zinsen gewährt. Das Geld soll für volle vier Jahre auf seinem Konto liegen bleiben und wir möchten wissen, wie viel Geld Herr Hans Wustmüller am Ende der Laufzeit auf seinem Konto hat. Eine Berechnung dafür könnte folgendermaßen aussehen. Ich berechne, wie viel Zinsen Herr Wustmüller jedes Jahr am Ende bekommt. Im ersten Jahr sind es 200 Euro, im zweiten Jahr 204 Euro und so weiter. Wie man schön sehen kann, steigen die Zinsen jährlich. Es liegt daran, dass Herr Wustmüller sein Geld inklusive der Zinsen auf dem Konto liegen lässt und deshalb jedes Jahr ein kleines bisschen mehr Zinsen bekommt. Es gibt einen Rechenweg, der ein kleines Stückchen kürzer ist. Und zwar kann ich auch rechnen 10.000 mal 1,02 mal 1,02 und das Ganze mache ich viermal. Diesen Rechenweg kann ich wiederum ein kleines bisschen verkürzt darstellen. Und zwar nutze ich eine Potenz. 10.000 mal 1,02 hoch 4 ergibt... Das Ergebnis. Wenn ich das Ganze jetzt in Formelschreibweise übersetzen möchte, dann ordne ich jeder Zahl eine gewisse Abkürzung zu. Also zum Beispiel in die 10.000 Euro mein Startkapital, das kürze ich mit K0 ab. 1,02 ist mein sogenannter Zinsfaktor, Zinsfaktor Q. Das sagt einfach aus, dass ich jedes Jahr 2% Zinsen bekomme. 1,02 ist das gleiche wie 102%. Meine Laufzeit wird abgekürzt mit n und immer in Jahren angegeben und das Ergebnis ist mein Endkapital, also mein Kapital nach n Jahren, abgekürzt mit kn. Die Formel zur Berechnung von Zinseszinsen lautet also k0 mal q hoch n ist gleich kn. Ihr dürft euer Wissen jetzt selbst an einer kurzen Übungsaufgabe testen. Und zwar folgendes Problem. Berechnet, auf wie viel Euro euer Kapital von 5000 Euro anwächst, wenn ihr es 20 Jahre bei einer Bank zu einem Zinssatz von 3% anlegt. Drückt jetzt auf Pause, ich zeige euch gleich den Lösungsweg. Okay, hier die Lösung. Ich schreibe mir zunächst die Formel auf und überlege mir, was ist K0, was ist Q und so weiter. 0 also mein Startkapital, sind 5000 Euro. Meine Laufzeit sind 20 Jahre. Mein Zinssatz, klein p, ist 3%. Ein Fehler, der an der Stelle häufig gemacht wird, ist folgender. Es wird jetzt einfach gerechnet 5000 mal 3 hoch 20. Ich muss aber zunächst aus dem p, also aus dem Zinssatz, mein q, also meinen Zinsfaktor, berechnen. Es geht folgendermaßen. Ich rechne 1 plus p durch 100 und es ergibt 1,03. Dann kann ich einfach alle gegebenen Werte in meine Formel einsetzen und erhalte 9030,56 Euro. Achte darauf, dass ihr Eurobeträge auf zwei Nachkommastellen rundet.